Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi. Heute mit einer Kurzeinschätzung zu Netflix, welche ja nach der Verkündung des vierten Quartals 2021 deutlich über 20% Kursverlust einbüßen musste. In diesem Video erfährst du kurz und knapp, was der tatsächliche Grund für den starken Kurseinbruch war, wie die Quartalzahlen gewesen sind und wie es so um die Zukunftsaussichten von Netflix steht. Am Ende werde ich dann zudem noch meine persönliche Meinung mitteilen, ob man den Kurseinbruch von Netflix jetzt nutzen sollte, um bei der Aktie einzusteigen. Oder nachzukaufen. Doch fangen wir zunächst damit an, warum die Aktie denn überhaupt 20% einbrach, dazu blicken wir auf die Entwicklung der Streaming-Abonnenten und wie du in dieser Grafik sehen kannst, hat Netflix im vierten Quartal 2021 8,3 Millionen neue Kunden gewonnen, erwartet waren hier hingegen 8,5 Millionen neue Streaming-Kunden. Das ist jedoch nicht der Grund für den starken Kurseinbruch, dieser liegt nämlich vielmehr im aktuellen Quartal, für welches Netflix ihre Prognose nun auf 2,5 Millionen Zuschauer herabsetzen musste. Im Vorjahr war die Anzahl der Kunden noch um 4 Millionen angewachsen. Die Prognose für das laufende Quartal siehst du in dieser Grafik und man erkennt an der Grafik insgesamt auch ganz gut, dass das starke Wachstum der Abonnenten von Netflix langsam wieder sinkt. Im Zuge der Corona-Krise hatten sich 2020 besonders viele Menschen dazu entschieden, bei Netflix ein Abo abzuschließen und nun, womit mit Omikron in einigen Ländern wieder mehr möglich ist, aber auch aufgrund der starken Konkurrenz mit Amazon Prime oder Disney Plus, schafft es Netflix Netflix derzeit nicht das Wachstum aufrechtzuerhalten. Und Netflix selbst begründet die schwachen Wachstumsraten und die Herabsetzung der Prognose. Unter anderem auch damit, dass man bei einigen wichtigen Filmproduktionen, welche ho hohe Anreize für Neukunden äh, schaffen sollen, ja, es nicht geschafft hätte, im Zeitplan zu liegen. Und kommen wir jetzt noch schnell zu finanziellen Entwicklungen und den wichtigsten Daten aus dem vierten Quartal. Der Umsatz legt im Schlussquartal 2021 im Vergleich zum Vorjahreswert um 16% auf 7,7 Milliarden Dollar zu. Der Gewinn stieg um etwa 12% auf 607 Millionen US-Dollar und darüber hinaus lässt sich sagen, dass Netflix weiterhin und natürlich auch zu Recht Milliarden in neue Inhalte steckt, um die Nutzer zu erhalten ja, oder halt neue, Gewinner, äh, neue Nutzer zu gewinnen. Zudem erhofft sich Netflix durch mobile Videospiele neues Wachstumspotenzial und will das Angebot hier im Jahr 2022 weiter ausbauen. Ja, im laufenden Quartal will Netflix 7,9 Milliarden Dollar Umsatz erreichen, was dann 200 Millionen mehr sind als im letzten Quartal. Und kommen wir jetzt zu meinem persönlichen Schlussfazit: Mit einem Kursumsatzverhältnis circa zwischen 5 und 6 sowie einem KGV bei ca. 37 ist Netflix auch nach dem Kurseinbruch äh, um roundabout 23% Prozent immer noch nicht günstig. Und schaut man sich die historische Kursperformance im Vergleich zum Markt an, sowohl annualisiert als auch kumulativ, so muss man fairerweise sagen, dass die Aktie in der Vergangenheit so gut gelaufen ist, dass es nicht verwunderlich wäre, dass die Aktie jetzt oder dass der Aktie jetzt zeitweilig mal die Luft ausgeht. Ich persönlich bin leider nicht investiert, werde aber auch jetzt nicht einsteigen, denn dafür ist die Aktie meiner Meinung nach immer noch nicht günstig genug und zudem verschärft sich derweil ja auch die Wettbewerbssituation. Das war es soweit mit meiner Kurzeinschätzung. Lasst gerne ein Abo da, macht's gut, bleibt gesund und ciao.